Der Castle, hier Lancer, Verständigung. Castle hört. Lancer, äh, Platoon, Oscar Mike, Moment. Kessel hat verstanden, viel Glück. Verstanden. Das ist jetzt vorerst schaffen. Was ist das? Kessel, hier Lancer. Kessel hört. Aber ihr weiß, der Lancer kriegt jetzt schon Beschuss durch Maschinenkanone rein. So, wir binden. Lanze-Einheiten scannen nach Zielen. Das sind doch EPs, die, EMPs, die auf die Schiffe. Das sind Das sind doch mehr als anderthalb Kilometer, das sind doch bestimmt. Getarnte Stellung Richtung 3, 4, 7, 1200 Meter. Ja, wir haben eine festige Stellung und schauen uns mal ein. Frage 5. Nicht identifizierbar im Moment, wir sind zu so weit weg anscheinend. Das sind 2500 Meter. Ja verstanden, vor und Norden ist eine kleine Windstein mal in den Schatten rein und ich frag mal nach, ob das eingekräftet ist. Die Position war auf Overwatch 1 und sobald wir in die Hügel gekommen sind, hatten wir kein Feuer mehr, das Bus von da kommen. Sehr verstanden. Dann zwei und drei, dann vorziehen auf meine Position und rechts bzw. zu mir in Stellung gehen. Stellungen gesehen, aber warum geht es nicht jetzt mehrfach angesagt, dass Stellungen Zwei halt drei, äh, auf die Linie gehen, aber äh, eigene Position wählen, so weit, äh, gedeckt und so weiter. Den ist aus der gedeckten Stellung rausgefahren und einfach mal so, Yo, ich 333. 5 5, das zurück. Nein, nein, das war Infanterie. normale RPG-Inventory, die sollten eigentlich nicht äh Lancer 2, Lancer 3 und Lancer 1. Habt ihr noch Ziele? Lancer 2 negativ. Lanza 3, wird hatten ein gepanzertes Kettenfahrzeug mit Raketenwerfer links der Stadt. Da ist aber auch der passiert. Der, der weitere Plan ist, dass wir jetzt Overwatch 1 nehmen und dann Sicht auf die Stadt selber kriegen. Ich habe mich nur gewundert, warum der eine bmp 3 ist und nichts mehr zu äh, die ganze und 2 und 3 eigenständig Stellung beziehen für Sicht auf Stadt. Ja, ähm, was macht ihr Вот die war bis vor Also ich hab ihnen schon zwei T72 hier gegengeschützt. Aber, wo der auf war, ich war mit aber so die haben der die der halt Insta instant geschlottet. Schon tot. Also ich mein, die T72, die haben sie halt schief angeschotten und dann war die weg. Um, Nochmal nur uh, up Leute, vielleicht ein bisschen mehr Dispersion zwischen den Panzern waren nicht auf einem Fleck alle fahren. Lanza 2, erst Position halten und Feuerschutz geben, Lanza 1 und 3 kurz vor. Bei Lanza 3 hat Sicht auf feindliches Radar. Feuerwehr. Lanza 3 feindliches Radar zerstört, eventuell noch ein zweites Radar in der Nähe. So verstanden, ich möchte diese Stellung jetzt nicht komplett ausräuchern, ich markiere die auf der Karte und das dann die Infanterie... hier 1 2A1, Panzer, vorne wird Position. Lenzer 3, gun down. Lenzer 2, kommt in der Richtung durch. T100, mitten in der Stadt, an der Kreuzung, versteckt sich hinterm Haus. Lenzer 1, oder 2, vorsichtig. Der Panzer ist ausgeschossen. Das aber das ist ein Zufall gerade bei denen, weil sich meint den haben sie, ähm... LASTER 1, Crewmember schwer verdammt LASTER 3 hat euch also, Das sagt jetzt, die, die gerne, die fliegen halt nicht direkt in die Luft, wie halt die d oder so ja, keine Ahnung, die schon Enter 1 bailed, wir haben BMP. Letzte Zeit bekämpft. Alle weg,